ja, naja, da gibt es sehr viele. Ich sage einmal, Feuchtigkeitsregulierend, das kennt jeder. Diese Feuchtigkeitsregulierend, das funktioniert so, wie wir vorhin schon gesprochen haben, dass ich wirklich in den Nassbereich, ich sage im Badezimmer, duschen gehen kann, wenn ich genug Lehmfläche drinnen habe, sodass das Spiegel oder das Fenster nicht beschlägt. So schnell kann der Lehmfeuchtigkeit aufnehmen und genauso schnell gibt es auch wieder ab. Weil das ist wichtig, dass es nicht zurückhält, sondern er gibt es wieder ab. Man macht die Tiere zum, zum Vorzimmer auf, der Lehm vor die anderen Räume, holt sich diese Feuchtigkeit, verteilt man sie im ganzen Haus, ich brauche keinen Luftbefeuchter, nicht. er kostet nichts, er braucht keine Energie, das macht der Lehm selbstständig. Und diese feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften, die sind sicher eines der wichtigsten, weil alte Häuser, Steinhäuser oder Ziegelhäuser, die über 100 Jahre alt sind, die haben das Problem der Feuchtigkeit, weil es keine horizontale Feuchtigkeitssperre gibt. Deswegen habe ich aufsteigende Feuchtigkeit und diese Häuser sind meistens zu nass. Das heißt, im Gegensatz zu den Neubauten, die zu trocken sind, haben beide das Problem. Der eine ist trocken, der andere ist nass. Und der Lehm ist das Produkt, das die Feuchtigkeit ausgleichen kann. Das heißt, dass der Sinn und Zweck ist in etwa die Feuchtigkeit auf ca. 50% zu halten. Man sagt zwischen 40 und 60% Luftfeuchtigkeit, das ist ideal fürs Raumklima, fürs Wohnen. Bin ich drunter geht auf meine Schleimhäute, sie trocknen aus und damit werde ich anfällig für Krankheiten. Habe ich über 70, 80 Prozent drinnen, dann geht es in Richtung Schimmelbildung und das weiß auch jeder, was das heißt. Das ist die gleiche Eigenschaft, nur habe ich dort da das Problem der Krankheiten genauso. Und deswegen ist der Lehm das Medium, das das super ausgleichen kann. Und wenn ich ihm viel Fläche gebe, indem ich einen Lehmputz mache, habe ich die Möglichkeit, dass ich mal wirklich das Klima da verbessert, wo ich den Lehmputz einsetze. Und die Haupteinsatzgebiete sind da sicher dort, wo ich mich viel Zeit aufhalte im Haus. Das heißt Schlafzimmer, Kinderzimmer, dort, wo ich mich viel bewege. Äh, Küchenbereich, wegen der Schadstoffbindung. Im wc empfehle ist es genauso wegen der Schadstoffbindung. Im, in, in der Speise ist ein Lehmputz super. Im Wohnbereich, dort wenn man Oberflächen sparen möchte aus Kostengründen weil ein zweilagiger Lehmputz teurer ist wie ein einlagiger sage ich jetzt mal Kalk oder Kalkgipsputz dann kann ich sagen dann macht man das Stiegenhaus oder Abstellräume oder untergeordnete Räume mit normalen Putzen. Man merkt es immer wieder dass in Österreich Kombinationen gemacht werden zwischen normalen Putz ich sage jetzt mal normal ist die herkömmliche Version und Lehmputz aus Kostengründen. Und deswegen hat man da die Möglichkeit, dass ich sage, in den wichtigsten Räumen, dort setze ich mein Lehm ein und in anderen Räumen eher die herkömmliche Version. Aber ich kann im ganzen Haus den Lehmputz einsetzen. Es gibt nur einen Bereich, wo ich nicht einsetzen darf. Dort, wo ich natürlich ein Wasser habe, wenn das Wasser an der Wand runter in einen Erdkeller, der ständig feucht ist, dann kann ich dort kein Lehm einsetzen, weil der Lehm trocknet man nur aus. Er bindet ja nicht ab, er geht ja keine chemische Verbindung ein sondern er trocknet noch ab und wenn die Mauer ständig nass ist, dann wird man der nicht trocken. Dann könnte auch Lehmputz zur Schimmelbildung neigen. Das wollen wir ja nicht. Und der Hauptbereich ist der Spritzwasserbereich im Badezimmer, dort wo die Duschen ist. Oder wenn die Badewanne an der Mauer steht, dann sollte man dort 30, 40, 50 cm in der Höhe keinen Lehmputz machen, sondern auch Fliesen oder Glas oder Alternativen wie Tadelakt, Stucco egal was. Aber der Lehmputz hat dort nichts verloren. Dort könnte er Schäden produzieren. Und deswegen setzt man ihn nicht ein. Also nur dämmen, allein um keine Wärme rauszulassen, ist eine Sache. Aber wichtig ist auch, dass diese Wärme, die man erzeugt, durchaus auch im Innenraum. Durch Beheizung auch irgendwo, wenn man jetzt zum Beispiel das Heizsystem abdreht, hat der Lehm den Vorteil, dass sich die Wärme dort einlagert und dass die Wärme auch zwei, drei Tage danach noch erhalten werden kann. Also im Idealfall wirkt der ganze Raum wie ein großer Ofen, zum Beispiel auch in Verbindung mit Niedrigenergiesystemen, mit Wand. Heizsystemen, da wird der Lehm sehr gerne verwendet, da kommt die Wärme natürlich direkt in den Lehm und das hat eine sehr gute speichernde Wirkung. Die Wände bleiben warm und man braucht insgesamt um einiges weniger Energie, um, um diese Räumlichkeiten warm zu halten. Also speichern wird bei uns immer unterschätzt eigentlich. Die, der Schwerpunkt wird immer auf Dämmung gelegt, noch mehr Dämmung, noch mehr Dämmung, noch geringere U-Werte und so weiter. Aber äh, es ist auch ganz wichtig, die Wärme dann im Gebäude wirklich zu halten und einzulagern und da hat der Lehm eine sehr wichtige Funktion. Die zweite wichtige Funktion neben dieser Speicherwirkung ist der Feuchtigkeitsausgleich. Ähm, Gerade auch zum Beispiel bei Holz, Stroh oder sonstigen Dämmmaterialien ist es eher ein Problem, wenn sich Feuchtigkeit einlagert. Der Lehm nimmt die Feuchtigkeit auf gibt sie bei Bedarf wieder ab und man hat eine annähernd ausgeglichene Raumfeuchtigkeit von 50 Prozent, im Normalfall in Lehmräumen. Also das ist auch eine sehr interessante Wirkung vom Lehm. Aber um zurückzukommen auf die Fähigkeiten oder Vorteile, Feuchtigkeitsregulierung, Schadstoffbinden, nicht Allergie auslösen, in keinster Weise. Also man kann mit bloßen Fingern in dem Material arbeiten, SPH-neutral. Das heißt, das passiert auch nichts, man kriegt weiche Finger davon, wenn man mit dem Material arbeitet. Ja, geruchsbindend und wenn man natürlich je, je, je nach Dicke aufbringt, auch natürlich ähm, abschirmend gegen hochfrequente Strahlung. Das geht natürlich am besten mit einer Mauer. Je dicker das Medium ist, desto mehr schirmt es natürlich ab. Und das sind sicher mal die Hauptvorteile, 100% ökologisch, die graue Energie, die Herstellungsenergie, äh, wenn man das Material selber herstellt, sprich man grabt es aus dem eigenen Grund aus, mischt es mit Sand, gegebenenfalls mit Stroh, mit von hier hat man Tierhaare eingegeben. Dann habe ich ein Material, das ich selber hergestellt habe, das kaum Energie braucht, ich habe keine Transportwege, ich gebe nur Wasser dazu, mischt es an und schmeißt es an die Wand. Und das ist natürlich schon. Und wenn ich es einmal nicht braucht, das Medium, das Material, dann nehme ich es, schmeiße es in den Garten zurück, gib es der Natur zurück und es ist kein Abfall nicht. Es gibt nichts zu entsorgen. Das ist ein Dünger für den Garten. Und das sind so diese Vorteile von dem Bauern. Und es wird immer teurer, sozusagen Häuser zu entsorgen, wenn die einmal zum Abbrechen sind, zum Wegreißen sind. Irgendwer wird die Kosten tragen müssen. Und mit einem Lehmputz habe ich keine Kosten, weil das... Ordnet sie in der Natur unter. Fertig. Wir haben einmal ein Haus geputzt. Mittlerweile mache ich über 20 Jahre Lehmbau. Das ist in einem Hochwassergebiet gewesen, Willi Dunkelsens. Das kenne das Logizentrum und da ist der Bach dann, wie das Hochwasser war. Der Lehmputz war wie abgeschnitten. Im Stiegenhaus hat man genau gesehen, wie hoch das Wasser gestanden ist. Dann hat einfach der Bach mitgerissen. Und wir haben einfach auf die bestehenden Wände wieder neu verputzt. Alle anderen Wände, die haben sie alles entzogen müssen. Unser Lehmputz hat das Wasser rausgeschwappt und wir haben einfach neu verputzt. Und so kann man diese Vorteile natürlich auch sehen. Nicht? Natürlich er ist nicht wasserbeständig. Nicht? Deswegen ist auch der Lehmputz hauptsächlich ein Innenputz. Also, wir verwenden schon ab und an einen Außenputz bei historischen Bauwerken, die unter Denkmalschutz stehen. Oder es gibt Menschen, die sagen: Es taucht mir, ich hätte gerne den Lehmputz im Außenbereich, habe große Dachvorsprünge. Dann kann man es sich vielleicht leisten, einen Lehmputz außen zu haben. Aber wenn er stark bewittert wird, dann geht es mit einem schneller dahin als mit einem herkömmlichen Fuß. Weil er eben nicht wasserbeständig ist. Und das muss man halt wissen. Deswegen hat er ein gewisses Einsatzgebiet. Hauptsächlich ist es in den Dort hat er seine Fähigkeit. Um den Leben wirklich weiter zu verbreiten, ist es ganz wichtig, mehr Bedacht auf die Primärenergie einfach zu setzen, die in ein Baumaterial hineinfließt.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 Nicht unerheblich ist, sondern sehr hoch ist. Ja, es ist ein wunderbares Material, einfach, das sehr, sehr vielseitig zum Einsatz kommen kann. Und vor allem auch in der Altbausanierung zum Abdichten. Das ist praktisch ein Lehmschlag, kann man da machen. Das wäre die Alternative zu den herkömmlichen Abdichtungen, zu der Bauchemie. Man kann mit einem Lehm einen Teich bauen. Und wenn ich einen Teich bauen kann, der mir der, der das Wasser drinnen hält, dann kann ja das Haus abdichten, dass man das Wasser draußen hält. Und das werden so verschiedenste Varianten, das halt die, die Leute nicht wissen. Das ist halt so, man lernt halt das nicht mehr. Nicht? Deswegen ist es auch unser Ziel vom Verein her, dass wir versuchen, diese alten Bautechniken wieder ein bisschen zu installieren, den, den, den Menschen wieder das näher bringen und schauen, was kann man damit machen, dass man es wieder ein bisschen weiß, man lernt das in der Schule nicht. Ein Ziel könnte auch sein, dass man das Material in die Berufsschulen wieder reinbringt. Dass die Kinder sozusagen schon beginnen, mit diesen Materialien wieder zu arbeiten. Dass praktisch nicht von der Industrie her gleich einmal infiltriert werden, nur mit Zement und, und mit Gips und mit was weiß ich alles, nicht? mit der gesamten Bauchemie. Sondern dass man wieder auf natürliche Weise versucht zu bauen oder zu renovieren. Das, wär, das ist so unser Ansatz deswegen ist auch das, das, was wir versuchen und machen und immer wieder in Schulungen und Seminaren das weiterzugeben. Weil ich glaube, das ist einfach das große Thema. Die Kinder müssen das schon wissen und dann geht es auch weiter. Weil die paar Alten, die es noch gibt, sozusagen, die sich mit Lehmbau beschäftigen, die sterben irgendwann und dann wäre das Ding wieder weg. Und äh, ich finde, das ist so, der Lehmbauer äh, erfährt schon also eine Renaissance mehr oder weniger. Ja. Und es wird immer mehr, die Leute beschäftigen sich einfach, weil sie merken. Sie suchen nach Alternativen, die Leute werden immer kranker und da haben wir eben die Möglichkeit mit Lehm sozusagen auch dagegen zu steuern. Unsere ersten Kunden dazu, als ich angefangen habe, das waren schon Leute, die eh schon krank waren, die schon nach Alternativen gesucht haben oder irgendwelche Allergien gehabt haben. Die haben gesagt, ich brauche was, ich kann da nicht wohnen in dem ganzen Zeug. Dann ist der gut ideal. Und ich denke, mittlerweile kennen Sie die meisten Häuselbauer, dass es ein Leben gibt. Die Frage ist, wollen Sie sich die Arbeit antun oder diesen mehrlagigen Putz machen oder nicht? Das ist noch einmal was anderes. Nicht? Oder vielleicht aus Kostengründen. Nicht? Aber ansonsten ist das ein super Produkt. Und wenn das in den Köpfe reingeht und vielleicht schon in die Kinder, dann breitet sich das auch wieder aus und dann braucht man nicht mehr so viel Bauchemie. Und bald zum Entsorgen wird, nehme ich das Zeug und schmeiße es in den Garten. Fertig. Und das ist auch der Gedanke dahinter. Man holt sich das Zeug rein, baut damit was und wenn ich es einmal nicht mehr braucht, gibt es wieder aus und die Natur schluckt es wieder und es ist nichts verhackt. Das ist das Süße. Da gibt es einfach konventionelle Systeme oder Fertigteilsysteme, die sind so und die sind schon lang so und da ist relativ wenig. Jetzt Innovationsgeist dahinter, da mal auszubrechen. Weil das funktioniert, da ist man auf der sicheren Seite, man geht kein Risiko ein und da ist kein Bedürfnis da, seitens der Baufirmen zu experimentieren und Neues auszuprobieren. Deshalb ist der Ratschlag meistens wegreisen und in Fertigteilmanier wieder aufzubauen. Ein wichtiger Faktor sind doch auch die Kosten und die Kostensicherheit weil gerade so, so Fertigteilsysteme, da kann ich sehr gut kalkulieren vorher, was das kosten wird, was in der Sanierung natürlich immer ein bisschen schwieriger ist, weil man nie so ganz genau weiß, wenn man jetzt den Putz runterschlägt und einmal das Fundament untersucht, was kommt da wirklich zum Vorschein. Obwohl, wenn Leute wie Andy Preuss da sind, die schon viel Erfahrung haben, lässt sich das natürlich auch immer wieder leichter kalkulieren nach einiger Zeit, weil auch die Lehmbauten im Weinviertel sind gar nicht so unterschiedlich. Es gibt natürlich auch eine gewisse Bautradition und es ist nicht jedes Haus so anders. Wenn man mal Erfahrung hat, kann man das durchaus immer wieder äh, so durchführen und dann auch von den Kosten her um einiges besser abschätzen mit der Zeit. Aber da stecken wir echt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, da gibt es noch sehr wenig dazu. Da braucht es noch viele ähm, Architekturstudierende, die wir ausbilden, wo wir Interesse da jetzt wirklich erzeugen und die sich dann auch drüber trauen und sagen, ich mache das jetzt, und mache was Neues und ich informiere die Leute und ich berate die Leute und es geht, wenn man will. Das ist eine wichtige Sache, dieses Vertrauen in diese Bautechnik auch zu schaffen. Äh, als Schüttung kann ich es verwenden, sehr oft unter den Fußboden, so als Ausgleich natürlich unter den Holzboden. Und die könnten natürlich auch mit dem Material einen E-Strich machen. Es würde keinen Sinn machen, auf diesen E-Strich einen Fliesen drauf zu kleben. Ne? Weil dann haben wir wieder diese Fähigkeiten eliminiert. Aber ich sage jetzt einmal, Sisalteppich zum Beispiel kann man drauflegen oder solche Dinge. Oder ich mache einen Holzboden drauf. Sehr oft wird da verwendet, praktisch, dass zwischen den Holzstafeln, wo es eine Fußbodenheizung gibt, das Ganze mit Lehm ausgefüllt wird. Anstelle von Beton, anstelle von einem E Strich. Bei natürlicher Fußbodenheizung wird immer eingegossen. In einem Material. Und dazu kann ich ein Lehm verwenden. Und deswegen gibt es auch die Möglichkeit mit einem Lehmestrich. Und es wird natürlich immer weiter geforscht und geschaut, was könnte man mit dem Material noch machen. Welche Produkte, herkömmliche Bauchemieprodukte, könnte man damit ablösen. Und da wird natürlich immer wieder geschaut und geforscht und versucht, halt, dass wir auch herankommen an diese, an diese Werte. Sprich einmal Druckfestigkeit, nicht? Biegezugfestigkeiten. Der Lehm hat nicht diese Festigkeit wie Beton. Die Frage ist, brauche ich einen Beton immer als Festigkeit? Wenn ich ein Haus baue, ist es wichtig, dass ich ein gutes Fundament habe. Nicht? Aber brauche ich einen Beton, dass ich halt irgendwo einen Ziegel ersetzen kann, der mal rausgebrochen ist aus der Mauer? Wenn ein Haus schon 300 Jahre steht, dann ist es nicht mit Zement gebaut worden. Nicht? Da muss man sich halt heute fragen, für, brauche ich jetzt ein Zement, wenn es vorher auch schon 300 Jahre steht? Ob es nicht doch der Kalk oder der Lehm reicht als Festigkeit. Da muss man differenzieren ein bisschen. Aber es ist ein Material, das man super schön einsetzen kann im Hausbau. Aber ein guter Lehmputz, und wir haben da auch in Niederösterreich gerade bei dem Haus von Andy Breuß, da gab es einen Lehmputz, einen Lehmaußenputz, der war acht Jahre alt, ohne Sockelausbildung eigentlich, also der ging fast bis zur Wiese mehr oder weniger. Dachüberstand von nur 30 cm, aber so eine gute Putzmischung, dass man auch nach acht Jahren praktisch keine Schäden erkannt hat. Also da ist schon sehr viel möglich eigentlich, was Lehmputz anbelangt. Es sind halt gewisse Extremereignisse, aber in Deutschland einmal eine Fassade, noch einem ziemlich starken Hagelgewitter gesehen. Da war natürlich im Lehmputz so Hedellen drin. Ja sowas, es ist ein weicheres Material. Das kann auch im Zementputz, da schlagt man eher wahrscheinlich ganze Stücke aus, kann das auch passieren. Aber gegen sowas ist der Lehm natürlich anfälliger, weil die Druckfestigkeit ist nicht aber vorhanden, aber das sind extreme Ereignisse. Ähm, dafür kann man einfach dann wieder drüber gehen mit einer neuen Schicht Lehmputz und muss nicht wie beim Zementputz erst die ganzen Schichten entfernen und das gesamte Haus völlig neu verputzen. Das sehen wir zum Beispiel auch in, im Iran oder auch in Afrika, wo immer wieder jetzt mit Zementputz gearbeitet wird, auch auf Lehmgebäuden. Der Putz hält nicht, der bröckelt ab, das schaut meist furchtbar aus nach fünf Jahren. Ich kann ihn aber auch nicht reparieren. Wenn, dann muss ich das gesamte, die Putzschichten wieder wegnehmen und völlig neu verputzen. Beim Lehm, ja, der hat vielleicht auch nach einigen Jahren nicht mehr so ganz intakt ausgeschaut, aber dann nehme ich einen Stein und ein bisschen Feuchtigkeit und ein bisschen Material, poliere wieder drüber und muss eigentlich gar nichts neu machen, habe auch keinen Materialverlust. Also das sind die Sachen, diese Sanierbarkeit einfach, da die Wasserlöslichkeit des Lebens durchaus ein Vorteil. Ich kann ihn wieder weich machen, ich kann ihn verstreichen, das geht bei Zement halt nicht. Ich höre es halt immer wieder, früher war ich sehr viel an den, an den Messen unterwegs, das heißt so an die Hauptbaumessen natürlich und da hat man mit vielen Leute zu tun, mit vielen Menschen und Kunden oder halt einfach Interessierte und da merkt man einfach immer, das Interesse ist groß. Nicht? Die Leute trauen sich oft nicht, nicht, weil wenn du der Erste bist, der in deinem Dorf baut nicht? und du hast rundum welche, die sagen, nein, vergiss das Zeug, nicht? trau dem nicht und ich habe gesehen, es gibt Risse und es sandet und dieses und jenes, dann wird man unsicher. Nicht? Und der Baumeister redet die auch noch davon ab, weil er es nicht kennt. Nicht? Das heißt, es wird nicht angeboten. Und deswegen diese Unsicherheit, die muss man überwinden. Und dann weiß ich, dann kann man hinter so einem Material stehen. Ja. Und ich mag es halt gern so, dass ich, wenn ich jetzt jemanden Neuen habe, der sich für Lehm interessiert, dann schicke ich ihn mal wohin, wo schon Lehmputz da ist. Weil die Leute glauben immer, wenn ich natürlich komme, dann bin ich wie quasi ein Vertreter oder Verkäufer. Nicht? Dass ich einer das einreden möchte und dass ich gut über ein Lehm rede, das ist keine Frage. Nicht? Aber wenn das jetzt der dorthin kommt, wo vielleicht schon 10, 20 Jahre Lehmputz drinnen ist und er redet mit ihm, er ist ja kein Verkäufer, er kann nur sagen, was hat er für Erfahrungen gemacht in der Zeit. Und das hat eine ganz andere Wirkung auf die Leute. Das ist halt mein Dreh, den ich mache. Nicht nur, dass ich einen Kaffee nicht einzahlen muss mhm. <lacht> oder ich ihm geben muss, sondern er geht dorthin und die zwei reden sich das aus und er schaut sich das an und kann seine Meinung bilden. Taugt ihm das? Was hat er für Gefühl, wenn er da reingeht? Das ist einmal. Das Feeling sozusagen, das einmal zu spüren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt einfach. Weil das ist wirklich einfach nicht nur über das Auge, sondern auch über diese anderen Sinne zu erfahren, dieses Material. Und das ist ein wichtiger Punkt. Oder wenn wir Seminare machen mit Lehmofen bauen, Pizzaöfen oder solche Sachen, oder mit Co. arbeiten. Dann, dann arbeitet man direkt mit dem Material. Man spürt das, man greift es an und poppt es an einer Wand auf. Und das ist einfach, das zu spüren. Das merkt man einfach wieder bei den Leuten, die verlernen das. Nicht? Wir können nicht sagen, wir sind nie rausgekommen aus der Kindheit. Wir spielen noch immer mit dem Sand und mit, den, mit der Erde. Ja, das ist wurscht. Das ist eine schöne Erfahrung. Ja? Und das kann man halt gern weitergeben. Das Ist lässig?